Ja, hallo, äh, guten Tag, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Ankündigung jetzt gerade meiner Person. Ähm, genau, ich bin äh, der letzte Act Ihres Tages äh, der, der Lehre heute und hoffe noch auf Ihre Geduld, Ihr Durchhaltevermögen und Ihr Interesse und äh, versuche mich natürlich kurz zu fassen, weil ich weiß, dass Freitagnachmittag ist. Ähm, Genau, also mein Thema ist das Lernen in der Zivilgesellschaft, wie äh, studentische Erfahrungen außerhalb der Hochschule mit Wissenschaft verknüpft werden können. Und äh, dafür gibt es einen ganz griffigen, also griffig ist der Begriff nicht, aber es gibt einen Begriff, der äh, in der deutschen Szene dazu läuft oder, oder genutzt wird in der Hochschulszene und der heißt Service Learning. Und ich möchte, aufgrund der Zeit überspringe ich jetzt einfach mal die Gliederung, ähm, oder oh, springt gar nicht. Muss ich hier was anmachen? Sekunde. Genau. Also ich möchte Ihnen Beispiele vorstellen, um erstmal klar zu machen, was Service-Learning ist, und dann ein bisschen auf den die Entwicklung in Deutschland eingehen, aktuelle Forschungsergebnisse und dann aber was eigentlich der ursprüngliche Gedanke war, als es entwickelt wurde oder als es entstanden ist, vielmehr. Und ähm, Beispiele sind äh, zum Beispiel an der Hochschule in Augsburg zu finden. Und da gibt es ein Projekt in der Mechatronik, also im Studiengang Mechatronik, häufig auch in Kooperation mit der Informatik, wo Studierende in, im sogenannten Felsensteinhaus, da wohnen Menschen mit Behinderung, technische Geräte entwickeln. Und diese Geräte sind zum Beispiel ein Tischfußball, der über andere, also der irgendwie technisch gesteuert werden kann. Ähm, so dass Menschen äh, Tischfußball spielen können, die motorisch dazu nicht in der Lage sind, weil beispielsweise die Hände äh, motorisch eingeschränkt sind oder, oder nicht vorhanden sind. Genauso gibt es einen Flipper, der von Studierenden entwickelt wurde, oder auch eine Autorennbahn, die mit Hirnströmen gesteuert wird, also wo äh, gar nicht mehr motorisch was passiert, sondern äh, diejenigen, die äh, dann spielen mit der Autorennbahn, das eben ich weiß nicht wie, aber irgendwie mit ihrem Kopf machen. Und äh, das wurde eben von Studierenden entwickelt im Rahmen von Lehrveranstaltungen und natürlich dann mit Unterstützung der Dozenten. Ähm, also konkret diese Zusammenarbeit zwischen der Hochschule Augsburg und dem Fritz-Felsenstein-Haus läuft schon seit über sieben Jahren und im Laufe der Jahre sind eben immer wieder neue, ich sage jetzt mal Spielzeuge und andere technische Geräte entstanden. Was anderes ist auch eine Kunstmaschine, ähm, wo äh, wo ein Gerät Farbe wirft und äh, gleichzeitig an an eine Wand äh, sich Blätter bewegen und dann eben sehr abstrakt halt Farbplexe und und äh, so bunte Dinge entstehen. Was äh, ob das künstlerisch wertvoll ist, weiß ich nicht, aber es macht höchst wahrscheinlich sehr viel Spaß, das, damit zu spielen oder, oder damit Kunst herzustellen. Genau. Dann äh, ein anderes Beispiel ist, zum, ist von der Bergischen Universität Wuppertal und da haben Studierende der Biologie eine Ausstellung zum Thema Blüten und Bestäuber äh, erstellt und die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und ist natürlich auch wieder eine Rückkopplung mit einer Lehrveranstaltung. Um ähm, eben sich inhaltlich mit dem Thema äh, Blumen, Beam, Bienen, Blüten etc. auseinanderzusetzen und äh, welche Rolle die eben spielen in, in der Landwirtschaft, in der Natur und das gleichzeitig aber auch für die Öffentlichkeit äh, besser zugänglich zu machen, als, als das, was, also heute ist das ja medial ein Thema, äh, dieses Projekt ist aber schon von 2015, also vor drei Jahren, als das Thema gerade erst aufkam, auch in der Öffentlichkeit. Genau, dann äh, springe ich einfach mal hier drüber, weil die Zeit eben schon rennt. Dann ist es auch möglich, das in internationalen Projekten zu machen, zum Beispiel an der katholischen Universität eichstätt ingolstadt gibt es das Projekt Kuganda und da fahren jedes Jahr Studierende und Lehrende nach Kampala und arbeiten dort mit lokalen Schulen zusammen und mit den Lehrern in den Schulen und machen mit denen Projektarbeit, erstellen Unterrichtsmaterial, machen Team-Teaching, also dass die deutschen und die ugandischen Lehrer oder die angehenden Lehrer aus Deutschland und die ugandischen Lehrer zusammenarbeiten und sich gegenseitig Feedback geben und natürlich auch inspirieren in ihrem Herangehen an das Lernen. Und dann ein weiterer Aspekt dieses Projektes ist eben auch Fundraising zu betreiben, um Gelder für Schulmaterial zu und Ähnliches zusammen. Und außerdem gibt es eine Bildungsradiostation, das Radio Hope Kampala. Das ist, ich glaube, das ist eigentlich zufällig entstanden, ist jetzt aber ein genauso wichtiger Teil wie die Zusammenarbeit mit den Lehrern. Und da geht es eben darum, Familien übers Radio zu erreichen, die sonst eigentlich keinen Zugang zur Bildung haben. Also die weder lesen noch schreiben können, die aber ein Radio bei sich zu Hause stehen haben und darüber dann Informationen erhalten, die ihnen sonst nicht zugänglich wären. Auch in der Medizin gibt es ähm, Projekte dieser Art, also ähm, da zum Beispiel Luthers Waschsalon in Witten-Herdecke, beziehungsweise direkt in Witten. Und... Ähm wenn man es lesen kann, sehen Sie ja ganz unten, dass es sogar im Bereich der Zahnarztausbildung mittlerweile zum Pflichtprogramm gehört, dass die Studierenden daran teilnehmen. Und zwar bieten Sie da eine medizinische Sprechstunde an für Personen, die sonst keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben, also die keine Krankenversicherung haben und ähm, oder zum Beispiel auch... Ja, also das trifft auf Asylbewerber zu, auf Leute, die wie auch immer illegal einen illegalen Aufenthaltsstatus haben oder sonstig komplett außerhalb des Sozialsystems leben und dort eben ähm, natürlich auch nur eine notdürftige medizinische Versorgung erhalten, also natürlich nicht jedes Problem äh, in der Weise bearbeitet werden kann, so wie wir, wenn wir zum Arzt gehen, aber trotzdem grundlegende äh, medizinische Dienstleistungen ihnen dort zur Verfügung stehen. Und äh, das ist... Ähm, und das fließt eben eindeutig, also auch wieder zurück ins Medizinstudium und äh, durch diese Verpflichtung in der Zahnmedizin ist ja eindeutig die Verknüpfung aus dem Studium zu erkennen. Dann gibt es auch Beispiele bei ITEN hier in Nürnberg. Und zwar äh, habe ich am Lehrstuhl für Didaktik der Geschichte ein Projekt gefunden. Wenn ich es richtig gedeutet habe, äh, findet das immer wieder statt oder ist zumindest die Dozentin immer wieder in ähnlichen Projekten aktiv. Und zwar äh, möchte sie hier die historische Sachkompetenz äh, der Studierenden fördern. Und zwar am Thema Frauen- und Geschlechtergeschichte, indem sie mit Studierenden... Ähm, erstmal Materialien arbeitet über berühmte Nürnberger Persönlichkeiten und das dann wiederum in Schulen mit Kindern in der vierten bis sechsten Klasse, ähm, wie soll ich sagen behandelt. Also eigentlich den Kindern dann näher bringt, was, die, was sie selbst historisch erarbeitet haben oder mit einer historischen Perspektive und damit einerseits einen Beitrag für die Bildung in der Schule leisten und gleichzeitig sich selbst aber natürlich auch äh, sehr fachlich mit Inhalten der, der Regionalgeschichte auseinandersetzen und äh, auch mit einer Genderperspektive äh, in historischen Zusammenhängen sich auseinandersetzen und davon eben auch fachlich-inhaltlich profitieren, dass sie äh, was tun, was eigentlich außerhalb äh, des Seminarraums wirkt. Wenn Sie Interesse haben, sich noch weitere solche Projekte und Lehrveranstaltungen anzusehen, können Sie das vor allem auf den Seiten dieser Hochschulen. Es gibt noch mehr Hochschulen, die mit Service Learning schon sehr aktiv sind, aber hier die sechs, sind es sechs? zwei, vier, sechs, ja, die ich hier aufgelistet habe, die haben mittlerweile schon eine recht umfangreiche Dokumentation angelegt, sodass man immer wieder sehen kann, was läuft da in welchem Semester, in welchem Studiengang und das ist auch sehr divers. Ich war jetzt selbst überrascht, die Beispiele, die ich gebracht habe, sind ja auch so im Technologiebereich, in der Medizin, in der Geschichte, weil Service-Learning seine Ursprünge in Deutschland eigentlich in der, in der Pädagogik und in den Geisteswissenschaften hat, aber es ist eben in sehr vielfältigen Bereichen anwendbar und um das verständlicher zu zu machen, sprechen wir erstmal darüber, was Service-Learning ist. Da gibt es nämlich immer drei beteiligten Gruppen, zum einen die Hochschule, im Wesentlichen sind die Lehrenden diejenigen aus der Hochschule, die da aktiv werden, dann die Studierenden, die rausgehen aus ihrem Seminarraum und äh, Projekte oder Aufgaben jenseits äh, der Hochschule erarbeiten und die Gesellschaft, äh, sehr breit gefasst. Konkret sind das öffentliche Organisationen oder Non-Profit-Organisationen, also öffentliche Organisationen sind Verwaltung, öffentliche Schulen, ähm, in Halle zum Beispiel, wo ich mehrere Jahre gearbeitet habe, da wurde häufig was mit dem, äh, mit dem Landratsamt gemacht. Ähm, genau Non-Profit-Organisationen werden auch gemeinnützige Organisationen genannt. Das sind Vereine, Stiftungen, ähm, äh, äh, wie heißt das, ähm Genossenschaften, also Organisationen, die im Unterschied zu Unternehmen zwar auch wirtschaftlich handeln, aber die, die dabei ähm, gemachten Gewinne wieder rückfließen lassen in die eigene Arbeit. Also da, da ist das Ziel eben immer, ähm, das, was erwirtschaftet wird, äh, zugunsten des, des inhaltlichen Zieles auszugeben äh, und, und verwenden, anders als ein Wirtschaftsunternehmen, wo ja Leute, wer auch immer, teilweise die Angestellten, aber lässt sich dann Teilhaber und ähm, die, die Inhaber der Unternehmen Gewinne abschöpfen und die dann quasi in private äh, Kanäle umleiten. Das meine ich jetzt nicht im illegalen Sinne, sondern das sind dann einfach die Gewinne, die gemacht werden bei Unternehmen. Und das ist bei äh, Non-Profit-Organisationen eben nicht so, sondern da ist es ein steter Fluss innerhalb äh, der gemeinnützigen Organisationen. Also die Gelder werden eingenommen und fließen auch sofort wieder zurück in die Arbeit. Was bedeutet das für die Studierenden, wenn sie mit ihren Lehrenden zum einen im Seminarraum irgendwas vorbereiten oder erarbeiten und zum anderen aber vor allem auch außerhalb des Seminarraums aktiv werden und äh, zum Beispiel ähm, äh, diese Spielzeuge in, für Behinderte er, er, er entwickeln, äh, Ausstellungen mit Schülerinnen und Schülern oder für die Öffentlichkeit erarbeiten etc. Für Studierende heißt es, dass sie im, im Seminarraum sind, dort wissenschaftliche Inhalte lernen, also ganz konkret ihre Fachinhalte, die sie sonst auch lernen würden, wenn sie kein Service-Learning machen und dass sie aber äh, parallel dazu auch immer wieder äh, im Service sind. Also Service ist dieser Teil, der außerhalb der Hochschule stattfindet in Kooperation mit den Non-Profit- oder öffentlichen Organisationen und dort mit äh, auch konkreten Ansprechpartnern, erarbeiten, was die eigentliche Aufgabe ist. Also das ist immer wichtig, dass am Anfang natürlich klar gemacht wird, wo soll es hingehen und das wäre, wenn es darum geht, zum Beispiel diese, diese Maschinen oder Apparaturen zu entwickeln, dann gab es da wahrscheinlich irgendwann ein Brainstorming, so was haben wir hier, was würdet ihr gern entwickeln, also welche Geräte gibt es schon, was sind die Interessen der Bewohner des Hauses, welche Einschränkungen haben die und welche Interessen haben die Studierenden, was sie gerne entwickeln möchten. Und da findet man dann irgendwann Schnittmengen und es stellt sich eben heraus, okay, wir möchten gern äh, eine Autobahn entwickeln, die nur kognitiv gesteuert wird. Und, äh, und dann geht es los. Also, dann, äh, äh, das ist, also geht los ist natürlich auch anspruchsvoll. Meist wird das in Teamarbeit umgesetzt, dass die Studierenden Teams bilden, dass die Lehrenden dann äh, die Teams natürlich immer inhaltlich auch unterstützen, dass sie ihnen den fachlichen Input geben, was sie dafür brauchen oder die Verweise geben, wo sie finden, was sie brauchen, dass die Studierenden das sich zum Teil sogar im Selbststudium erarbeiten, dass sie natürlich immer wieder, die Studierenden, den Kontakt zu ihren sozusagen Auftraggebern haben und vorstellen, was sie haben, wie es weitergeht, was der nächste Schritt ist, ob sie damit in der Zeit sind, ob das die Interessen der Zielgruppe tatsächlich auch trifft und dazwischen gibt es immer wieder Reflexionen. Also ich sage immer wieder, das ist sehr verschieden, wie die Lehrenden das ausgestalten. Es gibt gibt die Möglichkeit, dass am Anfang oder am Ende beispielsweise eine Reflexion stattfindet, dass immer wieder Reflexion stattfindet oder nur am Ende. Das hängt davon ab, wie groß das Projekt insgesamt ist, wie viel, wie viel Zeit zur Verfügung steht, was auch unter Reflexion verstanden wird, etc. Wenn Sie mich jetzt fragen, was Service-Learning genau ist, dann habe ich hier zwei Definitionen, die möchte ich jetzt nicht vorlesen, aber mal kurz, ich glaube hier ist ein Pointer genau, darauf verweisen, dass man Einerseits das Lernen der Studierenden in den Fokus setzen kann. Das ist ähm, hier bei dieser Definition der Fall, also dass es äh, kursbasiert ist, dass es äh, Credits dafür gibt und eine Bildungserfahrung ist, in der die Studierenden ähm, in einem organisierten Service teilnehmen und dabei etwas machen, äh, also erstellen, erarbeiten, entwickeln, was, äh, was gesellschaftlich benötigt wird und dass sie darüber reflektieren. Und eine andere Definition geht eher darauf äh, aus, dass es sich um reziprokes Lernen handelt, also dass die Studierenden einerseits ähm, was reingeben in die Gesellschaft, dass sie umgedreht aber auch was lernen. Und das wäre, ich bleibe mal bei, ähm, bei der Autorennbahn, da ist natürlich der Lerneffekt festzustellen, okay, äh, was brauchen eigentlich Menschen, die motorisch nicht in der Lage sind, äh, zum Beispiel eine Autorennbahn zu bedienen, wie kann man denen sonst ähm, den Zugang, dazu verschaffen, auch dieses Vergnügen zu haben, damit zu spielen. Ähm, was heißt es aber vielleicht auch sonst in Ihrem Leben? Was, Sie, was machen Sie anders als Menschen, die arme Beine haben und, und sich frei bewegen können mit ihren Gliedmaßen? Ähm, es gibt natürlich den Einblick, äh, wie, sind, wie, sind zum Beispiel, wie ist zum Beispiel dieses Haus, das fritz haus organisiert, äh, wo diejenigen wohnen. Was gibt es vielleicht für alternative Projekte, um Menschen mit körperlichen Einschränkungen äh, zu betreuen oder äh, ihnen Wohnraum zu geben, äh, etc. Und ähm, das heißt, diese zweite Definition geht noch viel mehr darauf aus, dass, was glaube ich auch mehr dem Bildungsbegriff entspricht, wie ihn Herr Euler heute Morgen beispielsweise aufgebracht hat, ähm, eben zu lernen, nicht nur das fachliche Lernen und auch nicht nur fachliche Kompetenzen zu entwickeln, sondern einen weiteren Blick in die Welt und in die Gesellschaft zu haben und sich dazu zu positionieren. Und ähm, damit ist eigentlich auch der Konflikt oder das aufgemacht, was die Lehrenden oder die Studierenden oder auch die äh, beteiligten Organisationen miteinander verhandeln müssen, nämlich welches Gewicht nimmt der gesellschaftliche Nutzen ein und welches die studentische Kompetenzentwicklung ähm, Genau, und das muss ausbalanciert werden und der Vorschlag ist eben, dass es vier Entschuldigung, vier Varianten gibt, äh, nämlich je nachdem, was man betont, also entweder das Lernen, das ist dann hier groß geschrieben, oder der Service ist äh, der, das primäre Ziel oder beides und die, wo alles kleingeschrieben ist, da funktioniert halt keins von beiden so richtig gut. Das <lacht> muss man ehrlicherweise sagen, gibt es natürlich auch, also dass äh, die Studierenden weder äh, fachlich äh, wesentlich qualifizierter rausgehen, noch dass es einen Ertrag für, für, die, für die externe Zielgruppe gebracht hat. Aber das kann man vermeiden. Äh, genau, das wäre zum Beispiel meine Aufgabe äh, in, äh, in dem Arbeitsfeld, wo ich bin. Genau, wenn Sie jetzt Okay, konkret fragen, was die Studierenden lernen können, dann ist das, deckt das alles ab, was wir als, als Kompetenzen äh, betrachten, was an Hochschulen passieren sollte und könnte. Und zwar äh, kann es um Fachkompetenzen gehen, also zum Beispiel in der Informatik, Medizin, äh, die ähm, Geschichte mit dem Beispiel hier aus, aus Nürnberg etc. Also das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass das sehr vielfältig ist. Dazu kommen natürlich Methodenkompetenzen, äh, zum Beispiel Projektmanagement, dass man strukturiert vorgehen muss, wenn, man, also wenn zum Beispiel Informatiker was entwickeln. Also es gibt auch Beispiele, wo Informatiker Apps entwickeln für Leute, die blind sind oder die sonstige Wahrnehmungsschwierigkeiten haben. Und äh, dadurch laufen die Studierenden natürlich alle Prozesse, die sie auch bei einer Programmierung für eine App für, für andere Zielgruppen durchlaufen. Also Das heißt, dieses ganze strukturierte Vorgehen äh, kann man äh, bei Service Learning meist sehr gut lernen. Äh, das fängt schon damit an, dass man Protokolle von Arbeitstreffen erstellt und endet eben damit, dass man eine Dokumentation des technischen äh, Gerätes beispielsweise erstellt, das man entwickelt hat. Dann die sozialen Kompetenzen sind natürlich einmal die Klassiker, die Teamkompetenz, weil ja häufig in Gruppen gearbeitet wird, Kommunikation, Empathie, ähm, äh, teilweise auch äh, Fremdsprachenkenntnisse, wenn eben beispielsweise mit Geflüchteten zusammengearbeitet wird, was, wo es eine ganz große Welle im Service-Learning gab, ähm, etc. Und die personalen Kompetenzen, da sind immer wieder die Beispiele äh, von Kollegen, es fängt schon damit an, sich darauf einzustellen, dass eine Non-Profit-Organisation oder öffentliche Organisation ganz anders tickt als eine Hochschule. Also der Semesterrhythmus ist da nicht der Rhythmus, das sind nicht die Planungszyklen, in denen dort gearbeitet wird. Es geht darum, Motivation aufzubringen. Es gibt jemanden, der tatsächlich darauf wartet, dass man dann am Ende was, was fertig hat und was abliefert, also dass man wirklich liefert und äh, Frau Strickler hatte ja zwar berichtet, dass sie sich intensiv mit Hausarbeiten auseinandergesetzt hat, hat aber auch die Erfahrung gemacht, äh, die landen in der Schublade oder werden innerhalb von zehn Minuten irgendwie bewertet. Und das ist halt der Unterschied beim Service Learning. Da gibt es jemanden, der will wirklich, dass am Ende was rauskommt, der wartet darauf, dass das fertig wird oder dass es das gut ist oder dass es eine Verbesserung ist zu dem, was man hatte. Und das ist für Studierende häufig eine neue Erfahrung, auch wenn, das sollte jetzt nicht zynisch klingen, aber äh, ist es für manche Studierende tatsächlich. Ähm, genau, dann ähm Natürlich der Umgang mit Mehrdeutigkeit, also Dozenten wollen das eine, die Organisation will das andere, die Studierenden denken sich dies und das bei der Aufgabe, die sie haben und da einen richtigen Weg durchzufinden, was man machen möchte, ist natürlich auch schwierig und Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, also auch so klassische Tugenden kann man sehr gut beim Service Learning entwickeln. Einfach, weil es ein Gegenüber gibt, das professionell ist und drauf, also darauf angewiesen ist ja letztlich, weil ja auch Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, äh, also darauf angewiesen ist, dass es funktioniert. Dann möchte ich ganz kurz auf Reflexion eingehen und zwar kann man in viele Richtungen reflektieren und wenn man jetzt den Fokus aufs Fachliche setzen möchte, dann kann man natürlich äh, am Anfang zum Beispiel fragen, äh, was ist inhaltlich relevant für unser Projekt, das wir erarbeiten möchten, welche Prozesse laufen dann ab, welche Annahmen haben wir darüber oder auch... Ähm, dann, ich gehe auf den Punkt Distanz äh, relativ weit unten, die Reflektion vor der Handlung, während der Handlung und danach. Also das, wenn man das verschriftlicht oder wenn man das irgendwie dokumentiert, stellen die Studierenden am Ende auch fest, was für einen Weg sie eigentlich gegangen sind. Also dass das, was sie sich anfangs vorstellen, häufig wenig mit dem zu tun hat, wie es sich dann entwickelt hat und was sie dann für sich mitgenommen haben. Und äh, darin liegen dann äh, natürlich große Ressourcen und Quellen, äh, die, die Entwicklung der Studierenden halt zu begleiten und zu fördern. Ja, wenn Sie mich jetzt fragen, funktioniert das denn wirklich? Kommen die Studierenden, werden die also lernen die fachlich was, äh, entwickeln die sich weiter, werden die dann äh, sind sie schlauer und empathischer und sozialer als vorher? Dann äh, muss ich sagen, das ist durchwachsen, die Ergebnislage dazu. Es gibt halt hunderte von Studien zum Thema. Der Fokus ist ganz häufig auf Schülerinnen oder Studierenden. Und die Fragestellungen sind meist tatsächlich, welche Kompetenzen entwickeln sie und welche zivilgesellschaftlich relevanten Einstellungen entwickeln sich oder verändern sich. Und dann hat Herr Reinders von der Universität in Würzburg mal eine Metastudie von drei Metastudien gemacht. Also insgesamt sind da mehrere hundert Studien eingeflossen. Und er sagt, oder er hat dann halt geguckt auf die Persönlichkeit, das Sozialverhalten, das zivilgesellschaftliche Verhalten, die akademische Entwicklung und die sozialen Werte und stellt fest, ja, es gibt statistische Wirkungen, die sind ablesbar, die sind jetzt aber nicht so, dass man sagen kann, die gehen ganz klar in die eine Richtung. Also an sich macht Service-Learning was anderes als äh, Lehre ohne Service-Learning, aber ähm, das ist auch alles, was man sagen kann. Äh, dann ist wichtig zu sagen, dass überwiegend Service-Learning des Typs, wo Learning groß geschrieben wird, untersucht wird und überhaupt auch umgesetzt wird. Also der Service-Gedanke meist relativ klein ist, also die, dieses Ergebnis, das der Zivilgesellschaft oder der Gesellschaft zugutekommen soll. Und dabei deshalb scheint es so, als ob die akademische Wissensentwicklung schon stattfindet und stärker zu sein scheint als in anderen Bereichen. Ähm, wobei sie häufig im lernmotivationalen Bereich ist und weniger im faktischen Wissenserwerb oder in besseren Noten. Wiederum andere, also Lehrende erzählen halt anekdotisch, dass sie dann Hausarbeiten lesen, wo klar wird, der Studierende hat, hat wie soll ich sagen, also hat, hat einen ganzen Gegenstand recht gut durchdrungen und äh, ist da tief eingestiegen, aber äh, trotzdem ist er halt vielleicht bei der Theorie dazu nicht ganz so gut. Also es ist ähm, das, wie soll ich sagen, also es ist halt so ein, das man, also das Lernen außerhalb des Klassenraums oder des Seminarraums wird schon deutlich auch durch die empirischen Ergebnisse äh, sichtbar, dass, dass bei den Studierenden Entwicklung und Reflexion etc. stattfinden, dass es aber teilweise äh, gedankliche Schritte sind, die an der Hochschule nicht so gefragt sind und nicht abgeprüft werden. Also das heißt, die akademische Leistung ist teilweise nicht besser, äh, aber trotzdem ist für die Lehrenden, schon sichtbar, dass da Entwicklungen stattfinden, also dass die Studierenden irgendwie einen breiteren Blick beispielsweise erhalten. Dann wird auch eher die moralische Entwicklung beeinflusst als das Selbstkonzept, also es ist jetzt weniger, dass die Studierenden sich jetzt als den Bürger mit demokratischen Rechten und Pflichten und Verantwortung wahrnehmen, wie es ja das Kommuniqué von Bologna zum Beispiel als Ziel hat, sondern dass sie eher Halt für sich normative, also dass ihr Bewusstsein für bestimmte normative Setzungen sich entwickelt oder dass sie überhaupt für sich, wie soll ich sagen, Prinzipien entwickeln, was, was sie gut oder schlecht finden. Und Wobei das relativ wenig generalisiert ist, sondern eher zielgruppenspezifisch. Also, wenn Sie zum Beispiel mit Behinderten zusammenarbeiten, dass da die Toleranz, das Verständnis der Lebenslage etc. zunimmt. Ähm, ganz häufig sieht man das gerade auch bei sozial weniger Privilegierten. Also, wenn zum Beispiel Studierende bei der Tafel sind, dann ähm, erkennen, also haben sie danach eine größere. Ja, was heißt eine größere Toleranz, aber mehr Empathie und Verständnis für die Lebenslage, wenn Menschen eben zur Tafel gehen und nicht das Einkommen haben, um sich ihr, ihre Lebensmittel komplett selbstständig zu finanzieren. Aber den, den großen gesellschaftlichen Überbau, äh, das passiert ganz selten, dass das Studierende verstehen, äh, also dann durch Service-Learning also Service den Einblick erhalten und, und erkennen, äh, was da alles dahinter steckt, dass es dazu kommt, dass Menschen eben beispielsweise zur Tafel gehen. Genau, also das heißt, es ist durchwachsen, die, die, wie soll ich sagen, die Effekte von Service-Learning und gleichzeitig mache ich mich trotzdem weiter stark dafür, weil, weil ich persönlich auch eher in einem Bildungsverständnis und nicht nur in einem, einem Verständnis von Kompetenzausbildung an der Hochschule anhänge und denke, dass es zumindest immer einzelne Personen gibt, die ganz besonders von service learning profitieren. Und das kann, das können sein, dass sowieso die Klassenbesten noch mal besser werden und häufig ist es aber auch so, dass diejenigen, die im Studium relativ unauffällig sind, dann plötzlich mit einem tollen Projekt um die Ecke kommen oder dass äh, Leute, die vorher im Studium eher still waren, das hatte, was hat Herr Euler vorhin gesagt, äh, in welchem Semester ein Studierender das erste Mal was gesagt hat im Studium. Äh, das ist dann bei Service-Learning dann, da müssen sie plötzlich reden, weil sie sich ja im Team absprechen müssen, weil sie nochmal eine Frage haben, wie muss ich das und das machen an die Dozenten, wenn doch so und so die Gegebenheiten sind und nicht so wie in der Theorie. Und ähm, von daher ist es eben auf der quantitativen Ebene, gibt es bisher keine wirklich stichhaltigen Belege, dass Service-Learning das große Ding ist, ähm, aber qualitativ sieht man schon Ergebnisse die aber eben wesentlich schwieriger wissenschaftlich zu erfassen sind, dass das den Studierenden zugutekommt und ihrer wissenschaftlichen akademischen Entwicklung und dass es vor allem eben auch jenseits der Hochschule, also in der Gesellschaft wirkt. Ich überspringe jetzt einfach mal welche Faktoren da Einfluss darauf nehmen können und würde Ihnen noch ganz kurz sagen, wie sich Service-Learning in Deutschland entwickelt. Service-Learning ist nämlich ziemlich jung, es ist keine 20 Jahre alt in Deutschland und zwar hatte ich, als ich an der Universität in Halle gearbeitet habe, eine Erhebung gemacht zu Service-Learning an, an Hochschulen in Deutschland und da kam raus, dass 2001 schon mal Service-Learning stattgefunden hatte an einer Hochschule, Entschuldigung, und, ähm, dann seit 2003 immer mal wieder und dass es dann zugenommen hat, also die Erhebung fand 2011 statt und ähm, es zeigt sich aber, dass heute, also dass es dann richtig Schwung aufgenommen hat. Es gibt nämlich zum Beispiel das Hochschulnetzwerk Bildung durch Verantwortung, das eigentlich so als Kernthema Service Learning hat und das wurde 2009 gegründet und anfangs waren es fünf Universitäten und eine Hochschule und heute sind es halt 39 Hochschulen und ähm, auch die Seite, die ich Ihnen gezeigt hatte mit den Linklisten, wo Sie andere Projekte finden können, das zeigt auch, dass das Service-Learning in diesen Hochschulen halt schon wirklich etabliert ist, dass es Stelleninhaber gibt, die sich konkret um das Thema kümmern und koordinieren und darüber hinaus gibt es eben noch einige weitere Hochschulen, also wo Service-Learning einfach mittlerweile zum Kanon gehört. Wobei das nicht heißt, dass es dann so eine Stelle gibt, wie hier für Schlüsselqualifikation beispielsweise, sondern dass es häufig Lehrende gibt, die aus eigenem Engagement Service-Learning machen, irgendwie eine kleine, wie soll ich sagen, eine kleine Community innerhalb der Hochschule bilden und sich gegenseitig unterstützen und austauschen und das eben machen. Und dabei von der Hochschulleitung, ich sag mal, wohlwollend unterstützt werden, aber dass es strukturell nicht zwingend verankert sein muss. Genau. Wenn Sie sich fragen, wie das passiert ist, dass es so viele wurden, dann natürlich, weil es inhaltlich überzeugend ist und zum anderen aber auch, weil es Förderprogramme gab, die das ähm, mit angestoßen haben. Und zwar gab es einmal Duet von 2002 bis 2012 in Baden-Württemberg äh, von, der, von der Agentur Mehrwert, einer Art Freiwilligenagentur umgesetzt, die an über 60 Hochschulen dann Kurse auf Basis von Service-Learning umgesetzt haben und ähm, damit halt, dass dort erstmal die Hochschulen gebracht haben und es da bekannter wurde. Und dann gab es vor allem zwei große Programme vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft, beziehungsweise das erste auch von der mercator Stiftung, mehr als Forschung und Lehre und Campus und Gemeinwesen, wo jeweils mehrere Hochschulen eben, also das erste Programm ja sehr gut ausgestattet, für mehrere Jahre versucht haben Service-Learning einzuführen, umzusetzen und ihre Erfahrungen auch ähm, gesammelt und geteilt haben. Gleichzeitig ist aktuell laufen auch Programme, die vom BMBF gefördert sind, nämlich einmal der Qualitätspark Lehre ganz links, dann die qualitätsoffensive Lehrerbildung ähm, und ganz rechts die innovative Hochschule, wo jeweils Service-Learning und ähnliches eine Rolle spielen. Ganz kurz komme ich zu dem Punkt, auf den ich Herr ja Jahn eigentlich bringen wollte: <lacht> nämlich, was ist, was ist der ursprüngliche Gedanke von Service Learning gewesen? Nämlich ähm, die Verknüpfung von Erfahrungslernen und Demokratiepädagogik. Also, das heißt, ähm, Erfahrungslernen heißt eben, dass man nicht nur theoretisch lernt, sondern selbst irgendwie aktiv wird, praktisch was macht, rausgeht aus der Hochschule oder Schule und in einem realen Raum in einer echten Situation aktiv ist, dass das viel nachhaltigeres Lernen ist, als wenn man, ähm, als wenn man eben halt im Klassenraum bleibt und äh, gleichzeitig der Gedanke, dass Bildung einen zivilgesellschaftlichen Auftrag hat, also Bildung auch zur Stärkung, Stabilisierung, Förderung von Demokratie dient und, äh, und das dann eben zum Service-Learning geführt hat. Die Wurzeln davon liegen noch viel weiter zurück, nämlich um die Jahrhundertwende, also nicht die letzte, sondern die vorletzte von, vom 19. zum 20. Jahrhundert, ähm, als John Dewey festgestellt hat oder für sich eben die Theorie entwickelte, dass der Wissenserwerb auf der praktischen Auseinandersetzung mit äh, mit bisher unbekannten Problemen beruht und durch diesem Durchdenken der Handlungserfahrung, also der Reflexion. Und er sagt, im Handeln und Reflexion sind notwendige Bausteine des Lernens. Und das heißt, dass das Engagement beim Service Learning nicht das Ziel von Bildung ist, sondern die Methode, um zu lernen. Und das ist halt ganz wichtig, äh, denke ich, bei Service Learning zu bedenken. Das ist das dass weniger darum geht, aus meiner Sicht Studierende rauszuschicken, damit sie sich engagieren, sondern dass sie sich engagieren, damit sie was lernen. Und das ist halt eine andere Perspektive und somit auch ein anderes Herangehen. Und äh, dann vielleicht auch in Zeiten von Trump und Fake News äh, nicht irrelevant, äh, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, was Demokratie bedeutet. Aus Sicht von Dewey nämlich ist Demokratie äh, das, wenn jeder Bürger seine eigenen Interessen umsetzen kann, aber gleichzeitig auch die Interessen anderer im Blick mit hat und mitbedenkt. Und ähm, dass dann eben Kommunikation und kooperatives Handeln notwendig sind, um beides zu erreichen, also die individuelle, ähm, wie soll ich sagen, Selbstverwirklichung und die als Gesellschaft. Und äh, das heißt eben auch, dass Demokratie sich ständig selbst erneuern muss. Und ich schließe provokant mit dem Satz, und das ist die Haupt. Eine der wesentlichen Aufgaben der Hochschulen, daran stark mitzuwirken.